Lemberg ist wunderschön, eine Stadt, deren Geschichte an jeder Ecke spürbar ist. Sie war österreichisch, polnisch, sie hatte viele jüdische Einwohner, sie war nazideutsch, sowjetisch und jetzt ist sie für die Ukraine Gastgeber der EM. Doch Lemberg kann auch so aussehen. Vor ein paar Wochen feierten sie hier noch ihren Helden, den Partisanen Stepan Bandera. Höchst umstritten, denn er hat zwar gegen die Sowjets für eine freie Ukraine gekämpft, sich aber auch an Nazi-Pogromen beteiligt. Die Rechtsaußenpartei Svoboda, die das Fest organisiert hat, ist im Lemberger Stadtrat die stärkste Fraktion, aber das geht vorüber, sagt der Schriftsteller Juri androchovic Lemberg habe die Rechten gewählt, weil das die einzige Opposition war, denn die Partei von Julia Timoschenko war damals zur Wahl nicht zugelassen. Die Bevölkerung hatte keine Möglichkeit für diese größte Oppositionelle Partei zu stimmen und sie haben äh, die andere Möglichkeit die Rechtsradikalen ausgewählt. Lemberg will sich weltoffen präsentieren, als europäischste Stadt der Ukraine. Andruhovitsch hat sich gewundert, dass man dem Land wegen Timoschenko die EM nicht entzogen hat. Jetzt hofft er, dass die Fans möglichst viel mit den Leuten reden und vor allem eines verstehen. Dass äh, die heutige ukrainische Macht und... Äh, die ukrainische Gesellschaft, das ukrainische Volk, dass das äh, sich unterscheidet, dass das verschiedene Sachen sind. Die Ukraine könnte nach der EM Richtung Russland abdriften. Wir Polen sind jetzt der Führer in Osteuropa, wir haben Verantwortung. Egal, ob in der Ukraine jemand im Gefängnis sitzt oder ob da eine clique regiert, es muss gelingen, die Ukraine auf unsere Seite zu ziehen, egal was es kostet.